Daniel Däuser mit dem ja, der uns begeisterte bei seinem Umlauf, mit der Killer Queen, die uns begeisterte. Nämlich hier auch in den Jahren zuvor schon. Hier in der Aachener Service, im letzten Jahr. Da bleibt er so ein bisschen hängen in dieser Wendung. Trotzdem da hat er aufgrund der engen Wendung aber dennoch vielleicht gar sogar so ein bisschen Zeit rausgeholt. Immer wieder das schnelle Anschieben, das schnelle nach vorne. Und jetzt sehen wir es. Grün im 900 liegt der in Führung vor Olivier Philippaertz. Und mit feinster Hand und brillantem Reiten nicht nur im Umlauf, sondern ebenso okay. auch hier im großen finale die killer queen lässt es sich ne lässt es nicht sein ich hier zu brillieren auch hier im zweiten umlauf Fantastisch Fantastisch ganz ganz beeindruckend und ich hatte es doch gesehen.